Als 1936 in Christianstadt eine Vermessungsfirma aus Stettin mit Vermessungsarbeiten begann, rächelte die Bevölkerung über die Bedeutung der Arbeiten im Wald. Die Firma erteilte keine Auskunfts- und Wohltätigkeit. 1939, kurz vor Kriegsbeginn, begann der Bau der geplanten 800 Gebäude. 800 Gebäude haben die hier hingesetzt. Die Bevölkerung hörte von der Entstehung einer Zellstofffabrik, die kriegsbedingt auf Rüstungsproduktion umstande. Ehemalige Christianstädter gehen davon aus, dass der Bau der Fabrik mit der Bombardierung des Werks in Peenemünde am 18. August 1943 zusammenhielt. Das ist... Ähm, Geheime Reichsberge Christianstadt, das Ende einer Kleinstadt zwischen Oder und Neide, sowie der Sprengstofffabrik Böhme. Äh, stand hier auch irgendwo erklärt, die ganzen Sprengstofffabriken, die von der Firma, da gebaut wurden, haben den Namen nach, Namen nach irgendwelchen Bäumen bekommen, Fabrik Ölme kriegt das und das oder wir haben das müssen wir das klären, was das ist, damit wir von Außenstehenden nie klar, um was es hier geht. Das ist jedenfalls eine Doktorarbeit von Martina Löbner, M.A. Das als geheime Reichsjahre deklarierte Gebiet um Staatssport wurde zur Errichtung eines Rüstungsbetriebes größten Ausmaßes bestimmt. Der Aufbau der beiden einzigen aus Stein errichteten Wohnsiedlungen, Waldlager und Fabriknähe im Wald für 1000 Personen und das Ortsner Bahn, Bahndammlager im sogenannten Rätsch für 500 Personen Begann 1940, vor der Bombardierung von Binnenwände. Außenwände waren relativ stark, eigentlich mehr. Die Decke war bloß 40 cm. Damit sich im Falle einer Explosion die Decke nach oben heben könnte. Und die haben das genauso gebaut. Ich das Bild jetzt in der Kamera. Wird man nie besonders erkennen. Wie, dass an der Grenze gebaut wurde, einen geharkten Sicherheitsstreifen gab hier, wo man dann jetzt ja immer gleich sieht, wenn da Fußspuren drüber gehen, dass immer hier eingetrunken ist. Geplant waren 800 Gebäude. Hochkonzentrationsanlagen, Säure-Spaltanlagen und Füllstellen. War das in Christian statt ebenfalls nicht belegbare Anzahl zu geben. Um Granaten und Bomben zu füllen, waren zunächst Gebäude für die Anlieferung und Lagerung der leeren Patronen notwendig. Die leeren Hüllen wurden vorbereitet, vorgelärmt und im Gießhaus gefüllt. In einem weiteren Gebäude kühlten sie ab und wurden nachbereitet. Nach der Fertigstellung der vollen Bomben und Granaden wurden diese Verdammt fertig verpasst. Nein, nein. Hier oben. Hier ist noch? Oh. Ich hab's ja ich krieg's nie raus. Alle haben uns geholfen, wir können Lag wahrscheinlich oben im Kessel drin. Und irgendwo habe ich auch was gelesen, dass sie die heiklen Anlagen so gebaut haben, dass die Verpuffung nach oben rausgeht. Also dass die, die Mauern massiv sind. Und das Dach dann, wenn, wenn was explodiert, nach oben wegfliegt. Die Druckwelle nach oben raus macht und nichts weiter passiert. Und da stehe ich hier direkt vor dem großen Gebäude und habe das nie gesehen. Das ist der Feuerwachtturm hier. Auf alle Fälle hatten sie da einen. Die Stange zum Runterrutschen. Die Froschwil war es zu enge. Die haben ja alles gemacht, die röchende. Sie Am Ende können Sie das hier unten sehen. So, Wozu ist in der Feuerwache unten so ein Waschbecken? Das könnte Waschbecken sein. Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, den haben sie, was weiß ich, 1890 oder so gebaut. Da hast du auch Waschbecken, die so gemauert wurden. Mehr aber als Waschbecken und ein bisschen hoch. Aber wozu ist unter der Feuerwache hier schon? weil die die Feuerware unterirdisch gebaut haben. Am Ende. Am Ende ist der hier drin. Am Ende. Die Dose ist nass und das Knopfbuch ist auch total klatschnass. Ich lege den Scheiß jetzt in die Sonne und schreibe dem Omer eine Mail, eine Mail, dass ich das Ding wieder aufräumen soll. haben wir ja für die Ewigkeit gebaut. Aber gut, der fährt ja seit 70 Jahren kein Auto mehr vorbei. Am ja, Feuerwachturm stand wenigstens dran, dass das die Feuerwache war. Aber das war mir auch so schlüssig. Vielleicht, dass die Stange nicht dran war. Da hätte man schön runterrutschen können. Die selben runden Joggen, wie wir sie schon mehrfach gesehen haben. In der Mittagspause könnten die hier in den Pool warten. Zu Heimatland. Ich habe den Eindruck, ich muss hier rein. Passt man noch etwas Wert durch? ungefähr passen oder der wieder. Aber es muss noch Pullauf cool gewesen sein. Unten ist es trocken und das, sind, das ist mehr als 6 Meter nach unten. die 6 Meter da runter ist. Ah, aber die Kammern sind festgebaut wird. Wahnsinn. Da es hier nie aussieht, als ob hier noch eine Pumpstation war, gehe ich davon aus, dass das Zulauf war. Irgendwo habe ich jetzt mein Fahrrad vergessen. Kann ja nie weit sein. Hier haben wir jetzt das Kraftwerk. auch hier alle stahl rein rausgerissen. Ich kann mich noch erinnern, bei Polypack, wo ich mal gearbeitet habe, das war ja hier von 1890 oder so der, der Bau. Da hatten sie unzählige Leitern und, und Gerüchte, wo du hier an jede Stelle rankamst von den Kesseln und alles. Weder, weder irgendwelche Dampfbohre, noch Generatoren, noch Öfen. Nur noch Löcher in der Wand, wo man erahnen kann, dass da was durchging. Und so schon unsere Decke. Ja, hier fiel die Kohle dann in die Kälte der Bösen. Aber ich muss den ganzen Weg wieder runterlösen, hier gibt es noch Und die Leitern haben die Russen mitgenommen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, da wäre ich doch gar nicht hochgegangen. schön gefließt hier, ganz glatt. Das war bei Polypack auch im Kessel Kesselhaus. Ich habe aber wahrscheinlich ein massives Akku-Problem. Und wir bald abbrechen müssen. Weil wenn ich ja uh, nicht mehr filmen kann, kann ich auch erstmal zum Auto zurück und nachladen. Ein Hole in der könnte auch das sein. Oh ja, das ist klar. Oder Waschräume oder so was? Wo eher die Duschen. Aber oh, selbst die alten Duschen haben wir ausgerissen. Ja, definitiv durchkapieren. Das wird da drüber gewesen sein. Leute gibt es noch, könnt ihr mal das mache ich aber nie. Das waren gar keine Essen, das wollen Kühltürme. Ja, hier hat er die Luft angesaugt von Kessel. Oder für, für den Ofen besser gesagt. So, aber ich werde jetzt zurückfahren, die Akkus wieder laden, mir was zum Mittag warm machen, ein schönes kühles Bierchen trinken. Und wenn die Akku wieder voll sind, fahren wir noch mal hierher. Super, wenn man ins Auto kommt und ein halbes Bier rausnehmen kann. Aber jetzt machen wir eine kleine Ausgiebische, die Damit mein Akku wieder ein bisschen voll wird. Da ist für meinen Akku. Jetzt werde ich mir noch irgendeinen Hübschen warm machen. Ja, und dann werde ich in, in zwei Stunden wieder losmachen. Dann werde ich auf direkten Weg zum Kraftwerk fahren. Wäre jetzt mal hier, mal hier, mal hier gewesen. Ich haben am gefahren. Und wenn du direkt durchfährst, bitte da in ein paar Minuten durch. Dann gucke ich nochmal, ob ich einen zweiten Versuch Glück habe und die Dose finde. Aber ich denke mal, wenn ich die beim ersten Mal nicht gefunden habe, dann zeigt die ich mir beim zweiten Mal auch nicht. Erst beim fünften oder sechsten Mal. Und so viel Zeit habe ich nicht. <lacht> so, Akku wieder geladen. Und ich bin auch wieder richtig. Voll ausgeruht. Zum Innen habe ich mich jetzt entschieden, das Kraftwerk erstmal links vorzulassen. Ich habe vorhin nochmal die ganzen Loks gelesen. Auch durch die deutschen. Da sind eine ganze Menge deutschen Loks dabei gewesen. Aber da war kein entscheidender Hinweis. Und ich werde erst mal weitermachen, die anderen, die man noch kann und können. Und dann habe ich mir überlegt, ich werde auf dem Rückweg dann bei der Feuerwehr noch nochmal vorbeifahren. Und das Logbuch möchte ja dann trocken sein. Ich hatte eigentlich gedacht, ich schreibe es in die Lok, was der nächste aufholen soll, also aber letzten Endes, das liegt ja mehr oder weniger am Weg. Da kann ich das dann eben so machen. So, hier haben wir noch so einen zweiten Kraftwerksbau. Vermute ich jetzt mal von dem Förderturm hier, also wie die Kohle hochgefördert wird. Und hier haben wir einen Bahnhof. Ich vermute mal ganz stark, da hinten ist das Spaggebiet. Aber die haben hier wirklich überall alles weggeschleppt. Da ist keine Lampe mehr an der Wand. Da liegen keine elektrischen Kabel mehr. Und mal die Kabel, Das zieht den alten Kabel raus und verwendet sie Vorhin noch eine Vertragsdurch, war noch da irgendwo, weil die kaputt war. Aber hallo. Da drüben sehen wir durch zweites Heizkraftwerk. Da ist so Ja, weil die wollen ja Die beiden kraftwerks sind wahrscheinlich nicht für mich. Alle Beete nie gefunden. So, jetzt fahren wir an den Fluss, an den Bobber. Und das ist wieder ein, ein Mystery-Cache. Ich denke mal, da muss ich auch in den Schacht runtersteigen die wir uns da vorne schon mal hatten. Bei hier könnte das ja sein, dass die da unten irgendwo so einen schacht hatten, in dem wir jetzt reinsteigen müssen. Ich habe nicht meine da